Ein Fußballschuh aus Motorradschutzkleidung, was sich erstmal sehr verrückt anhört, hat Umpro beim UX-Secure 3 tatsächlich hinbekommen. Hier am Vorderfußbereich und am Innenfuß befindet sich die sogenannte D3O-Technologie, die auch bei Motorradschutzkleidung oder auch Streitkräften eingesetzt wird. Laut Umpro soll der Schuh dir dadurch einen besseren Touch ermöglichen. Was genau hinter dieser Technologie steckt und wie sich der Schuh im Test schlägt, das findet ihr jetzt heraus. Beim UX-Secure 3, dem Control-Sealer von Umco, wurde wie gesagt die D3O-Technologie verwendet. Das ist hier dieses O-Material im Vorderfußbereich, wo hier so Page ähnlich angeordnet ist und auch hier am Innenfuß relativ großflächig verwendet ist. Hier sieht man es auch nochmal D3O. Was ist jetzt das Besondere an diesem Obermaterial und warum wurde es jetzt bei diesem Fußballschuh bzw. auch erstmals bei einem Fußballschuh überhaupt verwendet? Die F.O. kennt man vor allem aus dem Bereich Motorradschutzkleidung oder allgemein aus Schutzkleidung wird auch bei Streitkräften beispielsweise benutzt. Der Vorteil von diesem Obermaterial ist, dass es die Kräfte absolviert, sprich beispielsweise bei einem Motorradsturz, wenn der Fahrer über das Lenkrad fliegt und dann hart auf den Boden aufkommt, sprich mit viel Energie schnell irgendwo dagegen fällt oder aufkommt. Soll das O-Material quasi die Kräfte absorbieren und dadurch natürlich die Verletzung verringern, sprich, die Kräfte sollen nicht direkt auf die Personen einwirken und sie schützen. Kennt man wie gesagt aus dem Bereich ähm, Schutzkleidung und jetzt erstmals auch bei einem Fußballschuh. Wir haben hier das Control Silo, ähm, steht also quasi für das Thema Kontrolle und Touch und genau deswegen ist auch dieses ummaterial hier verbaut quasi. Ihr habt es schon gehört, die, das, das Ohrmaterial. Absorbiert die Kräfte, sprich auch bei der Ballannahme, wenn relativ viel Kraft auf den Schuh aufwirkt, wird die Kraft quasi absorbiert und verteilt, dass man einen besseren Touch hat. Umpo sagt quasi, dass es äh, Obermaterial ist wie ein Kleber, ohne dass es halt diese Klebrigkeit hat. Sprich, man soll einfach einen besseren Touch haben. So viel zumindest in der Theorie. Ich war sehr gespannt, wie sich der Schuh am Fuß anfühlt und ich muss sagen, diese Technologie funktioniert tatsächlich. Unpro uh, immer. Einfach Innovation, quasi reale Innovation, die auch was bringt und das ist mit Ihnen mit diesem Fußballschuh auf jeden Fall gelungen. Das Obermaterial ist trotz dieser quasi D3O Technologie, das war auch so mein Bedenken, ob es dann vielleicht zu dick ist, wenn hier nochmal was drauf liegt, aber es ist extrem soft, das seht ihr hier, das heißt man hat auf jeden Fall einen guten Touch und das Coole ist tatsächlich, wenn man Ballannahme hat, muss man sagen, dass man das auf jeden Fall spürt, man muss natürlich immer dazu sagen, nur wenn man jetzt einen Kontrollfußballschuh anhat, beispielsweise hat man nicht bessere Kontrolle oder einen besseren Touch. Das liegt natürlich immer am Spieler, aber dieser Fußballschuh ist quasi dafür ausgelegt, dich dabei optimal zu unterstützen. Und ich muss sagen, das funktioniert tatsächlich. ja, ja. Ah. Underrated, underrated, we the underdogs, underestimated Underrated, underrated, we the underdogs, underestimated We the one We the one, we the one. Yeah, out of the darkness I rose up yeah. Voted my soul, it's a gold rush Yeah, yeah. Honor and freedom, I toast up, kicking game on the snare drum Hard on the beat, let it bleed out like sacrifices, cut it open emotions, spilling like oil and coasting Therapy for my mental, I'm pinning a pistol and shoot down the criticisms individually. I heard the voices that told us Yeah, yeah Throw dirt on my name and wish me the worst and scold us, yeah. Shot through the heart and pray on my downfall. But Young T prevailed on my outlaw, stand on top of the table like John Wall. Jetzt haben wir bereits geklärt, dass die D3O-Technologie hier am Vorderfuß und am Innenfußbereich auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich die Idee auch sehr, sehr cool finde, dass es jetzt erstmal bei einem Fußballschuh verwendet wurde und natürlich perfekt zum Thema Kontrolle steht. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall tatsächlich schon mal ein positives Ergebnis. Was natürlich auch wichtig ist, ist der Komfort und die Passform. Und Ich muss sagen, als ich den Schuh zuerst anhatte, hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich leicht rutsche. Das lag aber einfach nur daran, dass ich die Schnürung noch mal etwas nachziehen musste. Als ich das dann gemacht habe, habe ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten, stabilen Lockdown gehabt. Wir haben hier auch einen Newfit-Kragen hier hinten an der Ferse, sprich für mehr Stabilität und Komfort. Und ich muss sagen, das Thema Komfort wird in diesem Fußballschuh extrem gut behandelt. Wir haben hier ein sehr, sehr softes Obermaterial, sprich es passt sich auch gut deinem Fuß an. Und hier hatte ich gar keine Probleme, für mich sogar die beste Kategorie, was das Thema Komfort angeht, weil ich einfach keinen Druckstellen hatte, mich direkt im Schuh sehr, sehr wohl gefühlt habe. Auch hier auf jeden Fall ein positives Ergebnis, was man wieder klarstellt, dass man auch, so einem Schuh auf jeden Fall mal eine Chance geben sollte. Es wird auch nochmal ein extra Video kommen zu den meisten geschätzten Fußballschuhen, die es aktuell gibt. Und dazu gehört dieser Schuh meiner Meinung nach tatsächlich auch, weil einfach auch das Thema Passform und Komfort sehr, sehr gut bedient ist und diese Technologie, die wir jetzt schon ein bisschen ausführlich besprochen haben, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Innovation im Bereich Fußballschuhe ist. Das soll es auch schon wieder zum UX-Secure 3 gewesen sein. Ich war auf jeden Fall positiv überrascht von diesem Fußballschuh und finde die Idee dahinter sehr, sehr cool. Deswegen wollte ich natürlich auch darüber mal ein Video machen, weil ich finde, sowas äh, hat es auf jeden Fall verdient, mal drüber zu reden. Von D4O-Technologie an einem Fußballschuh finde ich sehr faszinierend. Hat Umbro definitiv einen guten Job gemacht. An dieser Stelle auch nochmal, ich bekomme für dieses Video kein Geld. Das ist meine Meinung. Für mich zählt der Fußballschuh auch zu den meist unterschätzten Fußballschuhen, die es gibt. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, was ihr zum Fußballschuh sagt, ihr könnt jetzt mal einen Kommentar da lassen, natürlich erstmal zum Optik, falls ihr den Schuh schon gespielt habt, gerne auch mal Feedback, was der Erfahrung ihr mit diesem Schuh gemacht habt und was ihr natürlich auch über die d 3 o Technologie denkt, sprich ob das eine coole Idee ist oder eher nicht, von meiner Seite auf jeden Fall ein positives Ergebnis und auch die d 3 o Technologie finde ich sehr sehr sinnvoll am Fußballschuh, wenn es auch zu beachten gilt dass natürlich der Fußballspieler entscheidend ist, sprich, wenn der Schuh dich zwar hier sehr, sehr gut unterstützt, heißt das nicht automatisch, dass er natürlich einen perfekten Touch hat, das kommt auch auf den Spieler an, aber ansonsten auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Fußballschuh, zu diesem Fußballschuh wird definitiv nochmal ein Video kommen, im Bereich meist unterschätzter Fußballschuhe, da könnt ihr auch gerne mal Vorschläge da lassen, welcher Schuh hier noch rein müsste, das soll es dann auch schon jetzt im heutigen Video gewesen sein, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr zeigt mit einem Daumen nach oben, nicht vergessen, Abonnieren, Glocke aktivieren. Bis dahin, bleibt sportlich, haut rein und ciao.